Kommt sie, wie er mit mega Ausblick. Oh, oh no, jetzt ist der letzte Tag schon wieder zum Radfahren angebrochen. Ganz genau, aber es geht wieder auf einen Berg mit ca. 1600 Höhenmeter rauf und mit gutem Trail runter, also kommt auf jeden Fall mit auf die Tour. Guter Trail, gute Tour, Nico muss leiden. Nur um es kurz mal festzuhalten, ich habe bei der Petra das Laufrad gewechselt. Sie fährt mit dem 29er vorne und ich mit dem 27,5 und sie weiß nichts davon. Mal sehen, ob es noch checkt. <lacht> Schaut mal, heute ist zwar mehr eine Hauptstraße bis jetzt, aber der Ausblick ist halt trotzdem mega gut. Wie sagt man so schön, was die Petra nicht weiß, das macht sie nicht. Hi. Und was weiß ich nicht. Und jetzt überlegt sie schon den ganzen Tag ab jetzt. <lacht> Bleib dran, es <lacht> wird spannend. Mittlerweile ist die Straße schon wieder schmal geworden. nichts mehr los und durch die Bäume kann man immer wieder den See sehen. Genau, der ist nur hinter uns. Ja, neben uns ist er auch. Der ist ja. größer als du denkst. Also ich sehe hier See. Ich weiß ja nicht, was ihr so seht. Er sieht nur Stadt Mit Blick über den See sage ich euch jetzt mal, wo es gerade hingeht. Also das, wo wir gerade hochfahren, ist der Monte Bré. Dann unser höchster Punkt heißt Chimetta, ist 1670 Meter. Und dann geht es über Lo Scaletta wieder runter. Kann man alles von der Karte ablesen. Mega gut hat sie das gemacht. Da kann ich ihr nur ein Lob aussprechen, weil ich jetzt auch nicht besser nicht, weil er hat die Karte nicht mit. Schaut mal, wie schmal das Stresschen jetzt schon geworden ist. Wow, wie schmal Blick. Da war er schon wieder. Hast du ihn diesmal auch gesehen? Nee. Ja, hab ich mir schon gedacht. Sollte er den Optiker wechseln? Bist du schon dran, drauf gekommen, liebe Petra. Haha. Ha. Ich glaube, er weiß selber nicht, was ich noch nicht weiß. Neugier frisst jetzt auf. Er weiß nicht mal, ob es positiv oder negativ ist. Oder? Eigentlich schon. Und zwar? Positiv. <lacht> Wahrscheinlich hat er meinen Osterhasen gefunden. Ja, weißt du es oder weißt du es nicht? Woher <lacht> soll ich es wissen, wenn du es nicht sagst? Monte hat Erste Zwischenstufe haben wir schon mal erreicht vom Abheben. Ist dieser krass oder wo es Also hier ist die Aussicht jetzt nochmal krasser. Seht ihr, wir machen eigentlich nur noch eine Aussichtsfahrten. Ja. Also jede Kurve hat eine eigene Aussicht. Da sieht man wieder auf den See. Jetzt sind wir auf 1300 Meter Höhe. Hier ist voll der leerten Wald, echt süß. Aber noch ist relativ kahl. Und ja, wir schauen jetzt mal, ob wir heute auch wieder irgendwie noch Fragen schieben müssen. Und haben noch 370 Meter vor uns, also Höhenmeter. Fragen schieben. Nach ungefähr 250 Höhenmeter, jetzt geht es ab auf den Trail bergauf. S1 heißt sollte also ganz gut klappen. Hier ist jetzt ganz schön steil. Ja. Also hier ist auch wieder ein grandioses Panorama. Im Hintergrund ein bisschen im Diesigen. Die Gletscher, hier direkt vor uns dann eben der See. Und ja, ich nehme an, das hier wird unser Gipfel werden. Da kommt die schöne Frau. Und diese Aussicht. Da kommt sie. Yeah, mit mega Ausblick. So, jetzt lösen wir das alles mal auf, weil es wäre so ein bisschen unfair. Äh, Petra ist jetzt nämlich mal ein Stück bergab gefahren in Trail. Und wie hat es denn gefühlt? Wie hat es sich denn angefühlt? Normal. Wie immer. Hast du jetzt die Laufräder getauscht? Oder? Also, ich habe einfach mal heute Morgen mein Fenster hinein in das Fahrrad reingesteckt und bin mit ihrem hochgefahren. Und äh, sie hat ja nichts gemerkt, oder? Nee. Hey. <lacht> oh, jetzt kriege ich, jetzt, jetzt krieg ich Ärger. Aber er hat doch erzählt, dass auch er vor den Achterhaus ja. hätte ich aber auch nichts machen. Nee, habe ich nicht gemerkt. Verdammt. Also hat sich auch nicht anders angefühlt. Die träumt wahrscheinlich schon vom nächsten Winter. Das da drüben wäre übrigens schon der Chimetta gewesen, 1670. Aber jetzt gehen wir doch noch auf 18.70, auf dem Chimella Rosa. Hier hoch ist recht verblockt. Lässt sich leider nicht besonders gut fahren. Runter ist aber angeblich erst zwei. Sollte sich also mega fahren lassen. Also die andere Seite werden überschreiten. Es sieht nicht so schwierig aus, aber es ist wirklich so verblockt, da kann man kaum schieben. Anfahren braucht man gar nicht denken, deswegen Nico trägt jetzt schon. Ich probiere noch ein bisschen schieben, mal schauen. Ich habe ja schon immer mal befürchtet, dass er es mir einbaut, weil ich habe jetzt eine 29er-Felge zu Hause liegen, noch nicht verbaut. Aber hier im Urlaub habe ich so gar nicht damit gerechnet. <lacht> Und ich habe es halt leider wirklich null gemerkt. Ich würde jetzt ja gerne was anderes behaupten, weil das schon ein bisschen peinlich. Also wir sind fast nur hochgefahren und eben nur die paar Meter runter. Aber ja, gemerkt habe ich nichts. Ä ich wollte sie jetzt nicht irgendwie äh, einfach mit einem 29er Vorderrad ins Gelände schieben. Und wenn sie dann einen Purzelbau macht, bin ich noch schuld. Deswegen habe ich sie ihr vor dem Trail natürlich mitgeteilt. Ja, und ich hätte es irgendwie gern festgestellt. Ich dachte heute ist nämlich Ostersonntag, dass ich vielleicht einen Osterhasen bekomme. Oder er mich nur verarscht, oder das macht er ja auch gern. Aber Aha. damit. Doch so ein bisschen schnell. Ja. Damit habe ich so null gerechnet. Oh Mann. Naja, Schande über mein Haupt. Aber gut, übrigens sind wir fast oben jetzt. Und da hinten ist der Chiemsee. Man darf die Bayern nicht aus ihrem Land rauslassen, weil dann sind sie verloren. Die Madella Trosa ja, der ist da hinten. Aber wir fetzen jetzt gleich der 5 Minuten nur noch weg hier vorne hin, weil da ist keiner. Da können wir die Drohne für euch steigen lassen. Und da geht unser Trail sowieso dran vorbei. Los geht's! Das ist nun unser Panorama. Hier unten war unser Campingplatz. Campecho Lago Maggiore. Das ist der Berg vom ersten Tag. Hier Blick über den See. Da ist der Berg von gestern, der Monte Leone. Hier bin ich und, und hier bin ich. da wird gerade die Drohne äh, ausgepackt. Hast du die Drohne eingepackt? Die hast die du gerade rausgelegt. Jetzt ist mir gerade die Kinnlade schon wieder ordentlich runtergefallen. Ja. Boah. Das ist nicht der 1. April. So. Nicht witzig. Und hier jetzt auch noch ein Eindruck vom Gipfelkreuz direkt. Musik Also entweder ist es besser und ich merke, deswegen kann Unterschied keine Ahnung. Aber ich merke jedenfalls nichts. Also nichts, was ich irgendwie lernen würde. Yeah. Ich du mir keinen Yeah. Damit ist das Wettbewerb in einer mehr liebt ja alle Hunde. Ich habe Angst vor Hunden. <lacht> Aber gut. jetzt auch wieder schön Ab. oh, aber gut. Oh, gut. <lacht> zurück und wartet mal wo es morgen hingeht Dran bleiben, denn Puh, schnipp und wir sind am Arlberg, weil nächste woche ist der weiße raus und den fährt aber die petra nicht ich so schaut aus hier schaue ich mal noch die piste an und ja generell ist natürlich cool beides zu nutzen im frühling ski und bike snowboard <lacht> Und ich habe ja auf mehr Matschbuckel gehofft, die aber die kommen irgendwie, sind die noch nicht ganz so weit. Ja, es ist echt sehr hart und wir waren jetzt ja in der Hitze quasi und heute Nacht hat es gefroren, also es war wirklich ein bisschen ein Unterschied. Naja, wir hoffen auf jeden Fall, dass das Video hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wir lassen euch jetzt noch ein paar Schwünge da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. ciao. Das wir noch ein bisschen, noch ein bisschen oder? Popular. Das nicht Ja, voll.